Hallo. Heute gibt es einen Text von Birgit Mattausch. Den habe ich ein bisschen sprachlich angepasst. Inspiriert wurde er von Marco Milzig. Der Text richtet sich an alle, die denken, boah, Gott wird so oft als männlich dargestellt. Herr, Vater, der Geist, Jesus war ein Mann. Gibt es denn da nicht noch mehr? Ist dein Gott so beschränkt auf männlich sein? Lass mal glauben, dass Gott wirklich Kinder hat. Lass mal glauben, dass du eins davon bist. Dass sie dir zeigt, wie man malen geht und sprechen und laufen und Kuchen backen, Träume haben, Rollschuh fahren, getröstet sein. Lass mal glauben, dass Gott wollte, dass du bist. Dass sie dich lange in sich trug und dann geboren hat. Dass in dir ihre Gene sind und lauter Liebe. Der Anfang der Welt und ihr Ende. Und das mit der Auferstehung auch. Lass mal glauben, dass sie stolz auf dich ist. Und glücklich, wenn du wächst. Und da, wenn nicht. Dass du nichts schuldig bist, sondern ohne Frage erbst. Tochter, Sohn, großes oder kleines Kind. Lass mal glauben, dass du Gottes Segen hast. Amen.